Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit dem Thema, wie läuft der perfekte Produktlaunch auf Amazon eigentlich ab? Und dafür habe ich mir heute mal einen Experten dazu geholt, den Fabian aus unserem Team. Fabian leitet das ganze Team im Bereich PPC, Launch, After Sales, das heißt die komplette Betreuung rund um welche Produktbilder müssen wie angeordnet sein, welche Conversion-Thematiken gibt es und wie werden die Werbeanzeigen später dann auf Amazon aufgesetzt, damit das Produkt wirklich auch überall perfekt angezeigt wird und auch eine organische gute Indexierung im Nachgang erhält. Wir wollen uns heute mal über das Thema Launchen ein bisschen und mehr unterhalten. Ich werde dem Fabian zwischenzeitlich mal ein paar Fragen stellen und dann werden wir einfach mal ein bisschen tiefer in die Diskussionsrunde reingehen. Bevor wir aber reingehen, würde ich sagen, wenn wir jetzt ähm, anfangen, über das Thema ähm, zu sprechen, legen wir einfach mal zwei Produkte fest, über die wir dann sage ich mal, kontinuierlich das, die ganzen Beispiele im Video, sage ich mal, angehen. Ja? Und da würde ich einfach sagen, dass wir zwei komplett unterschiedliche Produkte wählen. Beispielsweise einfach mal so eine Profi-Bohrmaschine ja, für den Heimwerker zu Hause und dann einfach mal ein etwas weibliches Produkt, beispielsweise ein Schminkset. Ja? So, das werden wir gleich auffangen. Warum, werdet ihr gleich verstehen. Aber ich fange einfach mal an, so eine Frage an dich zu stellen. Was sind denn so die, ich sage mal, relevantesten Faktoren im Launch, auf die es ankommt, um ein Produkt erfolgreich zu machen? Die Basics sind definitiv, dass ähm, genügend Bilder vorhanden sind und diese auch in einer guten Qualität sind. Heißt also, ähm, es gibt manche Seller, die wird man vielleicht sehen, irgendwelche ähm, aus China, die vielleicht nur zwei, drei Bilder haben. Das kann man natürlich besser machen, indem man auch volle Bilder nutzt, also sieben Bilder wirklich nutzt, um auch vollumfänglich das Produkt darstellen zu können. Und diese auf einer guten Qualität auch heißt also nicht, dass ein Kunde... Ähm, auf, der auf dem Handy ist, dieses Bild anklickt und nicht ganz alles erkennen kann. Heißt also professionelle Bilder, da kann man auch gerne mal da ein bisschen mehr Geld investieren. Es wird sich definitiv lohnen, ähm, dann nicht irgendwelche Bilder mit dem Handy machen, sondern professionelle Bilder. Zudem, das Listing muss auch professionell sein von Anfang an. Ähm, macht nicht den Fehler und sagt, ich mache am Anfang das nur halbherzig. Ich spare ein bisschen bei den Bildern oder beim Listing und warte erst mal, ein bisschen ein paar Sales reingekommen sind und mache es dann erst besser. Sondern von Anfang an muss das auf dem höchsten Niveau sein, sodass man direkt sagen kann, ich bin ein neuer seller und jetzt schon sieht mein listing und meine bilder sehen besser aus als bei allen konkurrenten und das ist quasi so die basics sage ich mal am anfang die wichtig sind dass man sagt okay bilder voll nutzen gute qualität wenn man noch die möglichkeiten dazu hat vielleicht auch noch ein video das ist noch ein super extra dazu aber nicht notwendig gute bilder aber schon auch das listing dass die sachen von anfang an top stehen und was für den Launch auch wichtig ist, genug Ware zu haben. Es macht keinen Sinn zu sagen, ich gehe mit 50 Produkten online, ich teste es erstmal an, weil bevor es richtig anfangen kann, ist man schon out of stock. Deswegen da genug Ware auf Lager haben. Jetzt hast du schon Bilder und Listings angesprochen. Ist ja ein Thema, was auf die Conversion Rate zurückzuführen ist. Deshalb macht man ja professionelle Produktbilder oder ein professionelles Listing. Und ich hatte ja eben das Beispiel von zwei Produkten gesagt. Wenn wir da jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen, ja? Ich sag mal, ich erkläre vielleicht nochmal für die Leute, die relativ neu sind, wie der Algorithmus eigentlich funktioniert. Ja. Der Amazon-Algorithmus ist halt eine künstliche Intelligenz, ja, die eigentlich nur darauf aus ist, für Amazon den größten Profit zu erwirtschaften. Wie macht es das Ganze? Ganz einfach, durch eine Win-Win-Situation für alle Parteien. Das heißt, das, das bestgeklickteste, best, meistgekaufteste Produkt, das mit der besten Conversion Rate, ja, ist logischerweise immer das, was Amazon in den meisten Fällen am meisten Geld bringt. Es sei denn, es sind Riesensparten in den Preisen, das wollen wir jetzt auch mal rauslassen, aber im normal Fall ist es so, ja? Das heißt, es ist nicht mal irgendwie schlecht, dass Amazon sagt, ich möchte den Algorith meine, mein Algorithmus ist so gestrickt, dass ich, sage ich mal, das beste Produkt, was mir am meisten Profit bringt, am Ende oben angezeigt wird, sondern es ist natürlich, weil das ist logischerweise auch das mit der besten Conversion Rate. Und deswegen ist das immer so ein Thema, was ich immer wieder anspreche. Alles ist auf die Conversion Rate zurückzuführen. Dann wird PPC viel, viel einfacher, dann wird alles später, was dann auch kommt, viel, viel einfacher. Jetzt wollen wir uns das Thema Conversion mal auf Basis der beiden Produkte, die wir eben hatten, grob mal anschauen und überlegen, wenn wir jetzt mal eine Zielgruppenansprache treffen würden, ja, wir hatten eben diese beiden Produkte genannt, wie würde die aussehen? Wie würdest du jetzt einfach mal ganz einfach gesagt Bilder gestalten, Texte gestalten, worauf würdest du es da anlegen? Guter Punkt, zwei ganz unterschiedliche Produkte. Das eine ist ein klassisches Bohrmaschine für den Heimwerker, der zu Hause bohren will etc. Dem sind ganz andere Sachen wichtig, als jetzt bei dem Schminkset beispielsweise. Bei der Bohrmaschine sind ganz wichtig, welche Informationen habe ich. Heißt also, wie schnell kann die bohren, welche Aufsätze passen da drauf? Wie ist die Akkulaufzeit etc.? Das sind alle Sachen, die sind sehr wichtig, sind Hard Facts, die müssen dabei sein und die müssen auch da stehen und auch auf den Bildern. Heißt also, man muss direkt auf dem zweiten Bild sehen, das ist meine Bohrmaschine XY, das kann die, so schnell lädt die. Diese ganzen Informationen sind alle direkt auf dem Bild vorhanden. Das ist das Wichtigste überhaupt, weil der Kundentyp eher die Informationen haben will. Ihm ist es jetzt ja zum Beispiel nicht so wichtig, zu sagen, der Griff fühlt sich total schön an oder ich habe ein tolles Gefühl dabei, wenn ich irgendwas bohre. Das ist ihm unwichtig. Das bringt ihm überhaupt nichts, die Info. Denn der Kunde, der eine Bohrmaschine kauft, der will alle Informationen haben. Der will im besten Fall durch die Bilder klicken und hat keine Frage mehr im Kopf. Heißt also, er hatte vorher den Sinn, ich brauche eine Bohrmaschine, damit kann ich, ich weiß nicht, fünf Millimeter äh, tief bohren. Und wenn das auf den Bildern schon steht, hey, du kannst das, kauft er das Produkt, ohne das Listing schon gelesen zu haben. Bei dem Schminkset ist es ein, wieder ein anderer Punkt. Da sind die Informationen nicht ganz so wichtig, sondern da wird er über Emotionen gekauft. Heißt also, der Käufer ist meistens dann eine äh, Frau, die eher über die Gefühle geht. Heißt also, da müssen gefühlvollere Sachen stehen. Heißt, der Pinsel liegt, liegt leicht in der Hand ähm, oder dass viele verschiedene Farben sind und äh, dass die äh, toll aussehen etc. Heißt also, da sind Emotionsbilder viel wichtiger noch als bei der Bohrmaschine. Man kann bei der Bohrmaschine auch als Bild 7 ein Emotionsbild machen, aber bei dem Schminkse sollte man definitiv mehrere Bilder machen in der Anwendung auch, wo man das Produkt sieht, wo man vielleicht glückliche Menschen sieht. Ähm, besonders auch bei Babyprodukten ist ganz wichtig, dass man da glückliche Kinder sieht und dass es ähm, dass viel Sicherheit dabei ist, viel Gefühl. Heißt also, man muss mehr auf die Gefühlsebene gehen, als auf die Fakten und auf die technischen Sachen. Das ist der große Unterschied bei den Sachen. Da muss man für jede Nische genau gucken, was ist mein Kunde. Sehr guter Punkt auf jeden Fall. Und das ist das, was wir auch hier bei AMC in Perfektion halt einfach machen. Genau das sind die Facts, warum unsere Listings so gut konvertieren im Gegensatz zur Konkurrenz. Das heißt, wenn ihr da irgendwie nicht weiter wisst, könnt ihr auch jederzeit natürlich zu uns kommen, euch bei uns melden und wir können beispielsweise Produktbilder, Listing oder sowas in der Art natürlich auch machen. Gehen wir mal weiter, du hast jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die unterschiedliche Zielgruppenansprache, ja? Also es gibt ja diese drei Typen, visuell, kinästhetisch, auditiv, ja? Auditiv, das sind Leute, die, sag ich mal, die immer was hören wollen, technische Details, Informationen, mehr Informationen, das sind so Produkte wie Bohrmaschine, eher für den Mann, auch die meisten Männer sind auditiv, visuell irgendwie so eine Kombination daraus und Frauen sind meist immer visuell kinästhetisch, dementsprechend so wie Fabian gesagt hat, kinästhetisch eher das Ergebnis zeigen daraus, wie sieht das Schminkerlebnis aus, wie sieht das Schminkergebnis aus, die Farben oder sowas und nicht darauf eingehen was sind das für Inhaltsstoffe. Klar, die müssen irgendwo aufgelistet sein, aber es ist nicht so, dass die in den Bullet-Points main, also äh, mainly irgendwie äh, ge gezeigt werden müssen. Das ist eher bei den technischen Details bei der Bohrmaschine so. Gehen wir mal weiter, wenn wir jetzt mal das Ganze noch weiter, also man kann das ja ganze Spiel noch perfekter und äh, optimierter machen. Wie sieht es denn beispielsweise mit dem Coloring, mit den Farben auf Bildern aus? Ja? Ähm, welche Farben verwendet man in der Verpackung, bei einem Produkt oder auf den Bildern? Genau, nicht nur, dass die Bilder ähm, dahingehend optimiert werden können, was die Sprachen geht, sondern auch Farben. Heißt also, ähm, Pastellfarben beispielsweise sprechen eher Emotionen an, währenddessen man jetzt mit äh, Schwarz oder mit Grau eher diese Hardfacts hat, wo aber ähm, man sich nicht so viel ablenken lässt. Heißt also eine Bohrmaschine, die vielleicht jetzt äh, schwarz ist mit äh, roten Akzenten, dass man dann die Bilder nutzt und auch hauptsächlich auch schwarz Nutzt, was dann ein bisschen härter in Anführungsstrichen wirkt, aber dadurch die Key Facts, die wichtig sind für den Kunden, auch rüberkommen. Während bei dem Schminkset man eher Pastellfarben nutzt, um mehr Emotionen rüberzubringen. Da auch im besten Fall äh, Packaging, als auch die Bilder ein bisschen bunter gestalten und wie du richtig gesagt hast, das Ergebnis zeigen. Heißt also, man möchte sehen, was kann ich mit diesem Schminkset denn beispielsweise erreichen? Wie ist denn der Vorher-Nachher? Man kennt es vielleicht aus Werbungen von äh, großen Marken, die immer Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Es ist immer vorhanden, dieses Vorher-Nachher-Bild. Bei einer Bohrmaschine wird es aber nicht geben, wie das Loch vorher oder später aussieht, weil äh, man will wissen, was kann ich damit machen? und das Ergebnis ist nicht so wichtig, wie die Fakt, was ich damit machen kann. Jetzt haben wir das Thema Conversion ausführlich besprochen. Das ist die Grundvoraussetzung für einen, für einen erfolgreichen Launch. Das muss gegeben sein. Das kann später auch gesplitt werden oder sowas, wenn die Conversion nicht passt. Aber da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Jetzt wollen wir uns mal damit beschäftigen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wie würdest du dann hingehen und den Artikel langfristig oder mittelfristig oder kurzfristig auch platzieren? Womit? Mit welchen Methoden? Das heißt, wie generierst du Bewertungen? Wie schaltest du Werbeanzeigen? All diese Faktoren. Mit, ähm Bewertungen ist, hat ja Amazon ein sehr gutes Programm selber ins Leben gerufen über Amazon wein Dort kann jeder, der eine Marke registriert hat, kann dort bis zu 30 Produkte anmelden, ganz kostenfrei für Seller, für Vendoren ist das ein bisschen teurer als Seller zahlt man dafür nichts, bis auf das Produkt, was man abgeht. Bis zu 30 Stück würde ich auch vollumfänglich ausnutzen, weil jede Bewertung ist Gold wert. Und diese Tester, das sind Leute, Ausgewählte, die schon zigtausend Bewertungen geschrieben haben. Also die prüfen euer Produkt auf Herz und Nieren. Eine Sache für Leute, die PANIU verkaufen, relativ relevant. Amazon hat ja das Global Review äh, Programm. Das heißt, wenn ihr PANIU verkauft, könnt ihr in jedem der 5, 6 Länder, äh, könnt ihr Amazon Wein anmelden und bekommt überall 30 Bewertungen Durch das Global Review Programm werden alle Reviews zusammengefasst, die von Weintestern bekommen. Das heißt, ihr habt auf einmal 150 bis 180 Bewertungen, je nachdem, wie viele Marktplätze ihr anspielt. Was ein riesiger Vorteil ist, die äh, Kunden nehmen das Produkt wirklich komplett auseinander. Die gucken sich alles an, jeden kleinen Winkel schauen die sich an. Der Vorteil dadurch ist, selbst wenn jetzt eine Bewertung vielleicht nicht ganz so gut ist, kann man daraus lernen und wissen, okay, was muss ich denn beim nächsten Mal verbessern, weil man vielleicht selber ein Produkt, ähm, wenn ich jetzt als Beispiel ein Schminkset machen werde, ich selber kann es nur schwierig testen, da ich mich mit der Thematik gar nicht so auskenne, ist aber gar nicht schlimm. Ähm, die meisten Seller werden Produkte haben, wo sie selber vielleicht auch gar nicht sich so perfekt mit auskennen, aber diese Tester können das und anhand dessen kann ich mein Produkt noch weiter verbessern. Also die Chancen sind sehr, sehr gut dort und man bekommt kostenlos bis zu 30 Bewertungen, meistens sehr gut, sehr ausführlich mit Videos und Bildern. Heißt also, ähm, der optimale Start ist gegeben, sofort beim Start. Amazon Wine nutzen 30 äh, Produkte anmelden, um die ersten Bewertungen zu bekommen. Im Folgenden dann. Kann man sich dann anschauen, wenn wirklich, wir gehen jetzt von dem Fall aus, wir haben alles optimiert, die Bilder sind perfekt, das Listing ist alles optimiert schon, ich habe mir alles genauestens angeguckt, dann fängt man an zu sagen, okay, wir starten PPC, ganz klassisch auf Amazon die Werbung zu machen, wir raten auch eher davon ab. Am Anfang nicht externe Werbung machen über Facebook oder Co., hat einfach den Hintergrund, wenn ich auf Facebook Werbung schalte, bin ich nicht direkt Käufer. Heißt also, wenn ich auf Facebook unterwegs bin und eine Bohrmaschine sehe, bin ich nicht in der Kauflaune, sage ich jetzt mal, ich bin nicht gerade direkt als Käufer aktiv. Wenn ich aber auf Amazon eine Werbung für eine Bohrmaschine kriege, bin ich als Käufer gerade aktiv. Heißt also, ich möchte wirklich etwas kaufen. Und deswegen da die wichtigsten Keywords raussuchen, im besten Fall ähm, über verschiedene verschiedene ähm, Keyword-Kampagnen auch schalten, um das Produkt dann langfristig wirklich auf die wichtigsten Keyword. Da ganz wichtig darauf achten, was ist mein Produkt denn wirklich? Auch da gibt es viele Tipps und Tricks, wie man auch schauen kann, was ist denn mein, also was denkt denn Amazon, was ist denn mein Produkt? Und dazu schauen, all die Wörter, wo mein Kunde das Produkt auf jeden Fall kaufen wird, die sind die entscheidendsten auch und da definitiv drauf ranken. Machen wir ein Beispiel, Bohrmaschine, XY-Angaben, dass genau diese Wörter, es, die Suchvolumen wird nicht so hoch sein, aber genau auf solche Wörter Werbung machen, weil jeder, der danach sucht, wird mein Produkt auf jeden Fall kaufen. Also was wir auch noch immer gerne machen, wir suchen alle Keywords heraus, ähm, das heißt auch alle Longtail-Keywords und alle Shorttails, gucken wir uns das ganze Suchvolumen der Kategorie an, ja, also addieren das einfach zusammen und dann sehen wir meistens auch, dass das Suchvolumen der Longtails meist noch länger ist, als das Suchvolumen der Shorttails, wo man eigentlich denkt, das sind seine Hauptkeywords. Das heißt auch über die Longtails zu ranken, wo es super einfach ist, mit einem Kauf kommt man da meist schon relativ hoch, ähm, macht es natürlich total Sinn. Ne? Ergänzend vielleicht noch da, dazu, ähm, fangt mit einem hohen Gebot. Einfach an, weil ich sag mal, wenn ihr die Conversion optimiert habt, ist es wichtig, dass ihr einfach viel angezeigt sind, das heißt, viele Impressions bekommt und diese Impressions bekommt ihr einfach, indem ihr bei allen Keywords relativ oben angezeigt wird. Deshalb relativ hohes Gebot machen. Wenn ihr eine gute Conversion Rate grundsätzlich vom Artikel habt, dann werden die PPC-Ausgaben auch profitabel haben oder zumindest halt, sag mal, relativ gut sein. Man weiß nicht, dass es unbedingt profitabel ist, aber es wird definitiv machbar sein, den ganzen Artikel mittelfristig, kurzfristig zu platzieren und dementsprechend das bitte noch machen und dann seid ihr für einen Lounge perfekt aufgestellt, oder? Hast du sonst noch was zu ergänzen an dem Faktor? Noch ein kleiner Effekt: wenn man ein bisschen auf Marge verzichtet, kann man auch noch einen Coupon anmachen von 5% beispielsweise, ähm, schmälert die Marge natürlich um 5%. Erstmal man kann da auch ein maximales Limit angeben, wie viel Geld man dafür ausgeben möchte. Der Vorteil ist aber, wenn man selber auf Amazon ist, einem fällt das sofort auf. Und das Wichtigste ist quasi, es recht in Nischen, wo es extrem viele gibt, die, wo ein sehr homogenes Gut ist, wo ich mich irgendwie abgrenzen muss von anderen. Ist so eine Sache sehr gut, weil das fällt dem Kunden sofort auf, er klickt darauf und das, was wir alle brauchen, ist ja, Kunde klickt drauf und er kauft dann am Ende des Tages. Und letzter, letzter Punkt noch von meiner Seite aus, nutzt wirklich alle Werbemethoden, die ihr von Amazon habt. Das heißt, nicht nur die klassische Sponsor-Anzeige, sondern auch asien ausrichtungen Display-Anzeigen, Sponsor-Brands, wenn es möglich ist. So nutzt ihr einfach mehr Faktoren, habt einfach mehr Sichtbarkeit und das hilft euch einfach im Launch enorm. So, das war es aber eigentlich schon zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt ein paar Informationen mitnehmen können. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne das einfach mal in die Infobox schicken. Wenn ihr sonst Themen habt, die ihr über die wollt, dass wir sprechen, Sprechen. Ähm, schreibt es auch gerne in die Infobox. Lasst uns ein Abo da und wir freuen uns aufs nächste Video und wünschen euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Anthony und Fabian. <lacht> ciao, ciao.